an den Eingangsszenen gesehen, dass es Abend ist. Es ist halb acht. Es ist total ungemütlich draußen. Also, es hat irgendwie nachmittags angefangen hier zu regnen. Und es ist total nass und kalt. Und ich war auch nicht mehr draußen seitdem, aber habe jetzt irgendwie angefangen, es mir hier gemütlich zu machen. Ihr seht, ich laufe schon die ganze Zeit im Bademantel rum. Den habe ich mir nämlich neu bestellt. Ähm, bei so einer nachhaltigen Marke irgendwie über Avocado Store. Ich kann euch das gerne mal unten verlinken. Der ist auf jeden Fall bis jetzt sehr schön bequem und flauschig und halt äh, aus Biobaumwolle, glaube ich. Ich dachte mir, wir verbringen einfach mal einen entspannten, gemütlichen Abend zusammen. Ich wollte mir gleich was Leckeres kochen. Ich wollte mir gleich eine Maske machen. Vielleicht meditiere ich jetzt erstmal, weil das habe ich schon wieder gar nicht mehr gemacht in letzter Zeit. Ich dachte, ich nehme euch einfach mal mit. Ich habe gerade zwei, drei Bewerbungen abgeschickt für so Nebenjobs, neben dem Studium und äh, bin deswegen sehr, habe mein Tagesziel für heute auf jeden Fall erreicht und äh, das freut mich sehr und jetzt kann ich abschalten. Ich habe mir jetzt eine Meditation gesucht, die wurde mir irgendwie vorgeschlagen auf Spotify ähm, und zwar Moment mal, geführte Meditation to go und die heißt jetzt schütze dich vor fremder Negativität und geht 17,5 Minuten. That's quite a lot, huh? Aber wir probieren das jetzt mal aus. Das war auf jeden Fall sehr angenehm. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es geschafft habe, meinen Kopf so ganz auszuschalten. Aber eigentlich ging es in dieser Meditation auch gar nicht darum, weil man sollte sich die ganze Zeit etwas vorstellen. Und das habe ich eigentlich schon ganz gut gemacht, glaube ich. Inzwischen ist es schon Viertel nach acht und ich wollte mir jetzt mal was zu essen machen. Und zwar wird das so eine Mischung aus ganz viel Verschiedenem, weil ich habe noch ein paar Sachen, die ich aufbrauchen will, aber ich möchte auch was schönes, warmes essen. Ich habe Lust auf eine Suppe bei diesem herbstlichen Wetter. Und ich meine, ich habe noch ganz viel Zucchini. Wir gucken jetzt mal. Ja, Zucchini Nummer 1. Das ist auch übrigens von diesem türkischen Markt da in Kreuzberg und Zucchini Nummer 2. Die können nämlich auch mal langsam weg. Dann habe ich hier noch ganz viel Paprika, sehe ich gerade, Lauchzwiebeln und ich habe am Wochenende so einen Bulgursalat gemacht, so sieht der aus, es sieht jetzt gerade nicht so lecker aus, aber schmeckt sehr gut. Und ähm, davon ist noch ein bisschen über, da mache ich mir glaube ich einfach noch so Salat zu. Also, es wird ein Bulgosalat mit Zucchini-Suppe. I'm Essen Die Zucchini Suppe und der Salat mit allem möglichen was ich noch so gefunden habe. Guten Appetit! Das ist mein Nachtisch. Falls ihr den Taste Test dazu noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch den mal hier oben rechts. Ich fand das nicht so toll, aber es muss ja leer werden. ne? Von daher opfere ich mich auf und kümmere mich darum. <lacht> Es ist Zeit für eine Gesichtsmaske. Und zwar nehme ich da heute diese hier, die habe ich gerade noch gefunden. Es ist eine Heilerde-Maske, die sehr, sehr tiefenwirksam reinigt und gegen Unreinheiten und Pickel ist. Ich habe im Moment eigentlich eine ganz gute Haut, aber trotzdem kann man dem ja auch vorbeugen. Also den Unreinheiten und Pickeln, jetzt nicht der reinen Haut. <lacht> und deswegen nehmen wir die heute mal. Während die jetzt einwirkt, werde ich mal ein neues Buch anfangen. Und zwar ist das von Juli C. Leere Herzen. Ähm, mir wurde es empfohlen. Ich habe es auch geliehen von meinem Vater. Und der meinte, es war sehr gut. Ich glaube, meine Schwester hat es auch schon gelesen. Die fand es auch sehr gut. Ah, oh, es juckt, es juckt. Äh, äh, Hilfe. Und äh, genau, damit fange ich jetzt mal an. Und ich habe die eine Lavalampe hier angemacht. Aber es dauert immer ein bisschen, bis die anfängt zu blubbern. Die ist noch nicht so weit. Aber gleich. Die Maske ist getrocknet. Sie ist hart. Sie bröselt. Und deswegen mache ich sie jetzt ab. Und jetzt gibt es das Vitamin C Serum von Jungglück. Also ich habe das sehr großzügig aufgetragen. Sieht man vielleicht noch, dass ich glänze und es poppt auch so ein bisschen. Aber mehr trage ich jetzt auch nicht auf. Vielleicht nach dem Zähneputzen mache ich gleich noch eine Nachtcreme drauf. Aber vielleicht reicht mir das auch so. Ich muss mal gleich fühlen, wie sich das so entwickelt. Ansonsten war es das auch schon von mir heute. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat und vielen Dank fürs Zusehen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!